Moin moin Leute, in diesem Video könnt ihr den Battle Pass gewinnen. Ich werde den Gewinner am 15.09. durch einen Zufallsgenerator ziehen und das einzige was ihr dafür machen müsst, ist das Video zu liken, es drei Freunden zu schicken, mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und Hashtag in die Kommentare zu spammen. Je häufiger ihr das rein spammt, desto eine höhere Chance habt ihr zu gewinnen, da der Zufallsgenerator einen Kommentar aus den Kommentaren aussucht. Also, viel Glück und viel Spaß mit dem Video. Ich bin wild, nicht. Mein, ich, ich, hab so um mich habe ich so diese roten Schleifen da mit diesen goldenen stern dicker, und roten Teppich ich mein, hier. Ich sitze so auf meinem Couch ah. äh, auf meinem Kino-Stuhl, dicker, mit dem Hauptkonto und schaut Jeremy D.s. Ich hab so hier viel Kräfte, so was ich so machen kann, sogar, dann fühl ich so, zack, Bannmode. Ich benji Fisch ist neben mir geglaubt Haben gut Ich hab shit drop genauso wie Jeremy mhm. Ich höre so ruhig für Jeremy die Trauung Als Mund, du Arschloch Bandage, <lacht> <lacht> Bruder, wollte schon mal Oh, ne Scali-Bot-Mali ist da schon mal Blumen-Battle ging Was kannst du eigentlich hier? Einen Controller-Spieler wollte ich auch schon mal machen Das war's halt. Ich bin über Safe, Nico Nice ich bin 8 HP. Danke, Henning. Moritz, bitte, schieb weg, schieb White, white? 36? Was? Ich hab doch zugebaut, Digga. Moritz, du hast gesehen, ich hab dich zugebaut. Jojo. Alle siebziger. Nico, kannst du zu mir kommen? Nico, über dir. Ich ich habe auch ein, zwei Stück noch. noch ein, äh, Einerément habe ich viel unseren Rehabilitation. Weiter geht's zu keinen Rauch. Dadикуle Weit david investieren? leider besitzen, Was sagt Das dann ein nicht, ist Kirche. Es Stiles ist auch dass gedacht ja, 100 500 Die Kaffee ist ganz Ja, die, die haben ja 100 500 gemacht, Oha, der Kuh steht da, es leid, okay. Omi, Omi, Moritz, Moritz, Moritz, Moritz! Moritz. Moritz! Okay. Ah, Nico war bei mir. Ich, ich hab den Aussehen so verhört. Moritz, kannst du runterkommen, bitte, bitte, bitte. Ah, komm, schnell. komm schnell, komm du schnell, komm schnell, komm. Cool. Oh, zu, oh, zu, Nice, nice, nice. Du hältst, okay? hier dabei? Habt ihr hier dabei? Ja, Ja, yeah. und job, job, job, job, job, job. Über uns. Und Ja, ein mir, <lacht> ja, wahrscheinlich auch zu draufgekommen. Keine Ahnung, aber... Nico, komm her. Gönn dir Ding, äh, bei mir. Goldene Charged. Hier Ich bin Ein Endgame auf, äh, 334 sind nur noch nicht. Ich hab auch goldene Scar goldene Lilan. Ja, ich hab auch goldene Gold ja. äh, Scar und goldene äh, Lilan mit Spaß. Moritz, schau mal, ob du schneiden kannst. Warte, ich, ich kann's fliegen. Nein. Ich geb mich kurz mit. Drei Sekunden noch, drei Sekunden noch. Ich bin da. Ja, ich bin bei Moritz. Go. mir direkt. Ich hab Putin. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Hier hinter uns. Bin in seiner Box. Hab ich noch? Hab ich noch? Find ich noch nicht? Finde ich noch nicht? Fischi ist wieder am Leben. Hunderter auf Fischi. Omi, ommi, ommi, ommi. Stark, stark, stark, stark, stark, stark. Bei Moritz ist zwei Stück drin.